und lokalisieren die Stellen, an denen wir Veränderungen vornehmen werden. Okay, soweit ist alles klar. Nun werden wir damit beginnen, zusätzlichen RAM-Speicher einzubauen. Zusätzlicher RAM-Speicher erhöht die Leistungsfähigkeit, insbesondere die Geschwindigkeit des Computers enorm. Bei der Beschaffung eines oder mehrerer Speichermodule müssen Sie auf die Kompatibilität zu Ihrem System achten. Dies hier ist ein Speichermodul vom Typ DIMM. Diese sind die Speicherfassungen, auch Speicherbank genannt, für unsere DIMMs. Fassen Sie das Speichermodul stets am Rand an, da Schmutz oder Handschweiß die Funktion beeinträchtigen kann. Zum Entfernen eines alten Speicherriegels Drücken Sie seitlich die weißen Halteclips nach unten. So lässt sich der alte Riegel leicht herausnehmen. Zum korrekten Einpassen der DIMS beachten wir, dass die Kerben der DIMS mit den Stegen der Bänke zur Deckung gebracht werden. Ist das DIM korrekt eingepasst und ausgerichtet, wenden wir mäßigen bis starken Druck an, um es einzustecken. In dieser Demo werden wir zwei neue DIMMs einsetzen. Sitzt das DIMM richtig, müssen die zwei Halteclips über den Kanten des DIMMs einrasten. In gleicher Weise bauen wir nun auch das zweite DIMM ein. Wenn Sie mehrere freie Speicherbänke zur Verfügung haben, ist es grundsätzlich sinnvoll, mit der Belegung immer in der Nähe des Prozessors zu beginnen. Beachten Sie dazu aber auch die Hinweise in Ihrem Systemhandbuch. Zum Abschluss prüfen wir, ob wir nicht versehentlich andere Kabel gelöst oder gar Werkzeuge im Gehäuse vergessen haben. Wenn alles okay ist, können wir den Gehäusedeckel wieder anschrauben oder so wie hier mit dem Aufrüsten anderer Bauteile fortfahren. Als nächstes setzen wir eine neue Grafikkarte ein. Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb einer neuen Grafikkarte ist, dass diese mit ihrem aktuellen Computer kompatibel ist. Das heißt, es muss ein geeigneter Steckplatz vorhanden sein und die Leistung des Grafikprozessors muss mit der Kapazität des vorhandenen Motherboards abgestimmt sein. Unsere neue Karte soll noch einen VGA-Anschluss haben, damit wir unseren alten Monitor weiterverwenden können. Ich verwende hier eine Grafikkarte für einen AGP-Steckplatz mit VGA-Anschluss. Neuere Karten besitzen bereits den HDMI-Anschluss. Adapter ermöglichen aber auch den problemlosen Betrieb eines VGA-Monitors mit Anschluss an eine HDMI-Karte. Beginnen wir nun mit dem Ausbau der alten Karte. Lösen der Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Beim Herausziehen der Karte etwas hin und her wackeln. Hier die neue Karte. Sie passt genau in den frei gewordenen AGP-Steckplatz. Karte einpassen, genau ausrichten und mit mäßigem bestarken Druck einstecken.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 denn als nächstes setzen wir eine neue Netzwerkkarte ein. Bevor wir mit den Arbeiten weitermachen, erden wir uns, wie zu Beginn dieses Videos beschrieben. Es ist ratsam, die Erdungsprozedur circa alle 15 Minuten durchzuführen. Manche ältere Computer besitzen noch ein Telefonmodem für den Internetbetrieb über die Telefonleitung. In diesem Beispiel wollen wir diese durch eine moderne Ethernet-Netzwerkkarte ersetzen. Hier das Telefonmodem in Gestalt einer PCI-Slot-Karte. Die zweifelsfreie Identifizierung des Kartentyps erreicht man am leichtesten, indem man einfach auf der Rückseite die Anschlussbuchse findet und deren Verlauf im Inneren des Gehäuses weiterverfolgt. Ebenso wie bei den anderen eben gezeigten Karten, lösen wir zunächst die Befestigungsschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Und herausnehmen der Karte. Etwas wackeln erleichtert die Demontage. Und dies hier ist unsere neue Ethernet-Netzwerkkarte. Hier der PCI-Slot, in den wir die Karte einstecken. Die Kerbe der Steckerleiste mit dem Steg des Slots zur Deckung bringen, Karte einpassen, ausrichten und mit mäßigem Druck einstecken. Sitzt alles richtig, Karte festschrauben. Dabei die Karte niedergedrückt halten, dass sie während der Verschraubung nicht schief verkantet oder verrutscht.